Und, und damit seid gegrüßt, mein lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eglodon zu einem neuen Let's Play. Auf zwei Fürster LP wir spielen Beyond Two Souls. Das hat Ewigkeiten gedauert, bis ich das mal bis, bis das mal gekauft habe und das endlich spielen kann. Es stand seit, seit Jahren auf meiner Wunschliste ganz oben auf Steam. Es ist ein Schandfleck auf, auf meiner Wunschliste, dass ich das noch nicht gekauft und nicht gespielt habe. Es ist einfach. ja. Ähm. Ich habe lange gewartet. Ihr habt es lange gewartet. Ähm, es wurde sich sogar mehrfach gewünscht. Ich habe es immer... Ich habe es immer weiter hinausgezogen. Ähm, ich würde mal sagen, endlich ist es jetzt soweit. Wir spielen... Wir spielen... Ein neues Spiel. Wir spielen... wir, spielen. wir und du so jetzt. Dieses fantastische... Fantastische, fantastische Abenteuer. Das ist wirklich. Ich kann es kaum erwarten. Ihr, ihr wahrscheinlich auch nicht. Also. Auf geht's. Ja, ich habe zwischendurch. Ich habe schon mal. Um Einstellungen zu machen und so weiter. Ich schon mal ein bisschen. Ja, wir starten ein neues Spiel. Auf geht's. Ich habe seit meiner Geburt eine Gabe. Die Fähigkeit zu sehen, was noch kein menschliches Wesen je zuvor gesehen hat. In meinem Kopf herrscht Chaos. Die Bilder, die Geräusche, der Geruch. Ich muss mich erinnern. Muss alles wieder sortieren bis zu diesem Moment. Mich erinnern, wer ich bin. Wenn ich sagen müsste, wie alles begann. Könnte meine Geschichte auch hier anfangen? Ich habe sie alleine am Straßenrand gefunden, mitten im Nirgendwo. Gab es einen Unfall? Hat, hat man sie überfallen? <lacht> Vielleicht einen Namen. Soll ich jemanden für Sie anrufen? Sie haben sicher Familie, Freunde, irgendjemand, der mir sagt, wer Sie sind. Hey! Sie reden nicht viel was. Wenn Sie mir nicht helfen, kann ich nichts für Sie tun. So kommen wir nicht weiter. Ist das eine Narbe? Ist die neu? Sie müssen sich stoppen. Sie haben keine Ahnung, womit Sie es zu tun haben. Sie sollen unbedingt auf mich warten. Stellen Sie umgehend Kontakt her, verstanden? Sie müssen sie stoppen! Sie verdammte Idioten! hier los die kleine die heute rankam wo ist sie Jodie, was hast du getan? Das Experiment Gebrochen Prolog bist du ja. Na, wie geht's dir heute, Jody? Gut? <lacht> ich störe dich nicht gern beim Spielen und so, aber ich glaube, es wird Zeit, Süße. Ah, jetzt können wir spielen. Wir steuern mit der Maus. Zum Aufstehen. So machen. Wir bewegen uns mit WSD. Ja, alles klar. So, Puppe aufheben. Okay, das müssen wir noch ein bisschen üben. Störung muss noch übt werden. Ähm Kann ich? Ah, okay. Komm, kleine, zum Spielen hast du doch nachher noch Zeit. Ich will jetzt. Und jetzt spielen. So viele kleine Motten hier. So klein spielen. Das ist was hinterm Bett. Ich kann es nicht sehen. habe ich die Steuerung auch drauf da geht's nicht lang Jody ich gucke mich hin rum okay gibt's nichts können wir zu jetzt weglegen. Du bist müde, Jodie, aber wir müssen wirklich gehen. Fehlt aber nicht. <lacht> Im Schrank ist nichts. Hier haben wir hier noch was. Mit Küche spielen. Dann läuft was im Fernsehen. Eins gedruckt halten. Ich glaube, eine Serie. will die Serie gucken. Ich darf ich jetzt nicht mehr. Sieht spannend aus. Los jetzt, Jody! Ich hab's verkackt. Kann ich mal weiter gucken. Sieht spannend aus. Ich zaubert irgendwas? Oha! Erstmal alles andere machen. Okay. Können wir nicht noch verklein spielen? Was anderes machen, hinsetzen und malen, Stift auf dem Tisch mit dem Puppenhaus spielen. Ach, na ja, gut, ich komm jetzt. Okay, Nathan wartet auf uns. Mhm. Oha. Kameras. Der Bereich wird überwacht. Komm schon, Jody. Lass mich durch. <lacht> Pizzaschachteln. Ich hab's auf Pizza. Die Kleine will sich hier umgucken. Nur ein bisschen Spaß haben. <lacht> Aber zusammen so, mit dem Fuß aufstampf. Na gut, gehen wir. Ah, verdammt! Ich hab mich So, so ah, ein ja. Er ist fast fertig. Er war vor zwei Wochen fällig. Ja, und er ist fast fertig. Und besser später als nie was. Ich auch mal Ich warte auf dich, Kleine. Ich komme ja schon. Nerv mich rum. Hallo meine Süße, du siehst hübsch aus heute. Am Wochenende soll es regnen. Dieses Jahr regnet es viel. Kann man wohl sagen. Aber es war nie wirklich... Wir sind da. Nein, weiß nicht. Ich gehe erstmal in die andere Richtung. Komm schon, jo los jetzt, Jodi. Ich flöre hier lang. Hm. Nö. Los jetzt, Jodi. Na gut, gehen wir mal hier lang. Welches Sitting Dienst heute, Ich warte auf dich, kleine. Wenn es dann sein muss. Ich warte auf dich, kleine. Ich bin ruhig ja. hier. Na, wie war bisher dein Tag? Ziemlich gut. Erstmal alles andere machen. Wieder raus können wir nicht. Schrank öffnen können wir auch nicht. Ich befürchte, wir müssen hier Platz nehmen. Okay, wir setzen das hier jetzt auf. Ist nicht schlimm. Genau wie eine Krone. Hohoho, jetzt bist du eine Prinzessin. Keine Sorge. Es ist alles in Ordnung, mein Schatz. Ich bin nebenan, wenn irgendwas ist, okay? Swing Experiment mit uns gemacht. Hey Jody, kannst du mich hören? Okay, los geht's. Kathleen ist nebenan und sie hat die gleichen Karten wie du. Gut, wir wollen jetzt, dass sie eine Karte zieht und sehen dann, ob du sagen kannst, welche sie gezogen hat. Glaubst du, das wird gehen? Gut. Okay, dann geht's los. Erste Karte. Aha. Spüren wir den Geist hier? Ich kenne es natürlich schon. Ich weiß schon. 45 Schüsse ist, es ist es Minute. Und ein Anstieg der Täterhirnströme auf 4,5 Hertz. Oh. Spürst du das? Die Temperatur ist gefallen. Er ist hier. Als wir eiden heute nicht so gut drauf, er spielt nur mit uns. Wir spielen wir mit dem genau. Experiment, wir hier nur spielen. Hier rum. Hey, oh, oh. Alles klar? Ja. Ja. Ich bin okay. Hey, spielt nur ein bisschen. Du die Karte, Jody? Ich will noch was anstellen. Ja. Stern. Welche das da so mit eins? Nächste Karte. Den krieg drüber. Quadrat. Gibt es nichts mehr zu tun? Schade. Nächste Karte. Langsam angehören. Na wir spielen. Gut, Jodi, versuchen wir mal was anderes. Da sind ein paar Bauklötze auf dem Tisch im anderen Raum. Kannst du die Klötze vielleicht umwerfen? das spielen? Kommt yeah. jetzt hin. Ähm. was anderes umwerfen? Ne, mal nicht. Jody, kannst du da drin noch was anderes bewegen? Triple Flip. Genau. Das war's. Tut mir leid, aber mir reicht. Okay, Jody, Schatz, das Experiment ist vorbei. Die Tür ist verschlossen. Aber ich will noch spielen. Nein, Kaslin, sie ist nicht verschlossen. Sie glänzt sich ja nur. Raus. Ein Moment, ja? ich, ja? du zur Tür. Du musst jetzt damit aufhören, Jody. Der Test ist vorbei. Du musst jetzt aufhören. Lies zu! hört einfach nicht auf mich. Er hört einfach nicht auf mich! Ganz unartig. Ganz ruhig, Katrin. wir sind unterwegs. Ganz Stimmt fast nicht. Sie sind gefahren! Ihr müsst Sie da rausholen! Der Geist. Sie sind Gefahr, Ach, Blödsinn. Spiel doch nur. Der weiß nicht. Wir nur spielen. Du bist das mit Foltergeistern. Terrorgeist. Oha. Ich bin nicht, dass sie leidet. Nein, nein, nein, komm, komm. Aber das müssen wir noch. Sorry. Böser. Böser Geist. Das wollte ich nicht. Es ist vorbei, Jodie. Es ist vorbei. Wird nur spielen. Es ist vorbei. Es wird niemals vorbei sein. Irmschaft, jemand anders okay nicht gespielter weg chaos angerichtet der in ruhe lassen gelassen so ich habe das ist meine 34% haben chaos angerichtet 75% der in ruhe gelassen ja das ist das kann ich kommen die frau angreifen das war das, das so weit ein bisschen Chaos, Mann. Ein bisschen Chaos, ein bisschen Rebellen leben. bisschen spielen. Ich tue doch keinem was. Randade Ja, Randale. Aber jemand wehtun? Nicht doch. Die Botschaft. Ich fühle mich, als ob alle hier starren. Das ist nicht nur ein Gefühl, es starren uns alle an. Das Kleid ist Schrott. Ich hätte lieber was anderes anziehen sollen. Nein, das Kleid ist perfekt. Sieht toll aus. Aber das Wichtigste ist, sei natürlich. Wenn dich jemand anspricht, einfach immer nicht. Also verhalte ich mich jetzt natürlich, uns. oder soll ich lieber lächeln? <lacht> ich wusste gar nicht, dass du Humor hast. Nur wenn ich Todesangst habe. Ryan, welche Freude, dass Sie hier sind. Ich freue mich auch, Scheichermatt. Das hier ist meine Assistentin, Elisabeth. Ich bin entzückt. Die amerikanische Diplomatie verfügt über solch anmutigen Charme. Ich bin sehr erfreut, Elisabeth. Gentlemen, ich will nicht länger stören. Wir reden später, Amat. Ja, bis dann, Ryan. Er hasst mich. Der uns er würde ihn am liebsten erstechen. Aber ich glaube, du gefällst ihm. Sehr Ich muss Hände schütteln gehen. Bleib ruhig und misch dich unter die Leute. Du weißt, was du tun musst. Ja, Botschafter. Wie schön sie hier sind. Musik abstellen. Immer dasselbe Ton. Ich brauche einen ruhigen Platz. Ist das nervig. Ich will immer mal was anderes spielen. ja schon besser ein bisschen weniger Töne andere Töne ist alles okay ja nein nein doch nicht ich ich bin nicht nervös folge dem Plan der Rest läuft dann schon such dir ein Versteck und zieh das Ding einfach durch was für ein Plan E-Mail-Toilette... Mail-Toilette... Aus Versehen auf die Männer-Toilette gehen. Check. Sorry, ich bin... bin... ...gestresst und... ...ja, totisch. At a saw who feel London, he haired aluspal Mahdi. Lagad Ishtara Muhammad Tayra Jadidah, and aha muriha jidan. Ta'ra sabika cannot but see ya. Nah, atasa woo momtea jidan filden. Lagadkuntuhunaka, ishachra al Mahdi, washtha ray to lashing and a. What is that? What is that? What is that? still is that? What is that? Okay. <laughs>